Dokumentvorlagen für immer wiederkehrende Dokumente verwenden. Ich habe mir hier schon eine Schulaufgabenvorlage vorbereitet. Die möchte ich nun als Dokumentenvorlage abspeichern. Dazu wählen Sie Datei Speichern unter und wechseln in den Ordner Benutzerdefinierte Office-Vorlagen. Hier wählen Sie den Dateityp Word-Vorlage. Vergeben Sie einen Namen, ich habe das vorher schon mal probiert, und speichern Sie diese Datei ab. Wenn Sie nun eine neue Datei öffnen und eine Schulaufgabe erstellen wollen, wählen Sie den Eintrag persönlich. Hier erscheinen alle Ihre selbst erstellten Dokumentvorlagen. Sie erzeugen dadurch ein neues Dokument auf Basis dieser Vorlage.